Mein Sohn ist heute Abend ausgegangen für einen Auftrag und kam nicht mehr zurück. Hier ist etwas ganz Großes im Gange. Blut ruft nach Blut. Das ist die Regel. Hast du sie vergessen? Amen. Das Geräusch klingt mir immer noch in den Ohren. Pop, pop.